Hallo, ich bin der Luca, ich studiere im sechsten Bachelorsemester Elektrotechnik an der TU. Und ich bin die Miki und ich studiere im dritten Mastersemester berufliche Bildung hier an der TU. Und der Luca und ich, wir nehmen euch heute mal mit. Genau, und wir zeigen euch, wie so ein normaler Tag an der Uni aussieht. So, guten Morgen hier vom sechsten Stock von unserem Hörsaal. Das ist der größte Hörsaal, den wir hier haben an der TUM School of Education in der Marsstraße. Ich habe jetzt hier gleich allgemeine Psychologie und es ist noch nicht mal aufgesperrt, wie ihr sehen könnt, weil ich zu früh dran bin. Und dann habe ich jetzt aber noch gut Zeit, euch die Aussicht zu zeigen. Ich befinde mich gerade in einem Hörsaal im Nordgebäude, wo jetzt gleich die Vorlesung Elektrische Maschinen beginnen wird. Heute fangen wir mit einem neuen Thema an und ich bin schon gespannt, wie es weitergehen wird. So, jetzt ist auch schon wieder Mittagszeit, ich bin jetzt extra von der Marstraße hier, hier ins Stammgelände gelaufen und werde mir jetzt hier in der Mensa was Leckeres zum Essen holen. Ich befinde mich gerade vom Praktikumsraum, wo jetzt bald mein Robotikpraktikum beginnen wird und meine Gruppe wartet auch schon auf mich. Ich habe mich jetzt hier noch mit meiner Kommilitonin, der Sarah, getroffen. Äh, wir müssen jetzt nämlich noch ein Referat für Pädagogik morgen vorbereiten. Und ich glaube, dafür gehen wir in den Park, weil das ein bisschen bequemer. Genau. Ich treffe mich jetzt mit Freunden hier auf dem Fürze Café und bin völlig erschöpft vom Tag und jetzt freue ich mich erstmal auf diese Aussicht und auf ein Bier.